Verliebt sein ist ein tolles Gefühl. Dieses Kribbeln im Bauch, die Spannung in der Luft, diese Sehnsucht und Bewunderung, wenn man einen großartigen Menschen kennenlernt. Doch was passiert eigentlich, wenn dieses Gefühl von mehr als einem Menschen ausgelöst wird? Was ist, wenn man sich in mehr als eine Person verliebt? Ihr habt den Begriff vielleicht schon einmal gehört. Bei Polyamorie geht es, anders als bei Monogamie darum, mit mehr als einem Partner zusammen zu sein. Ihr denkt im ersten Moment jetzt sicherlich an eine offene Beziehung. Dabei geht es bei Polyamorie nicht nur um Sex. Es geht darum, mit mehreren Menschen eine feste Bindung einzugehen, die emotionale Tiefe besitzt. Nicht zu verwechseln ist Polyamorie übrigens mit Polygamie, der Vielehe. Bei Polyamorie ist man mit vielen Partnern zusammen, bei Polygamie sogar mit ihnen verheiratet. Ob man sich überhaupt in mehrere Menschen verlieben kann, hängt natürlich stark davon ab, was man selbst für Liebe hält. Wir haben auf dem Blog mehrere Frauen zum Thema Polyamorie interviewt. Sabrine war eine davon und meint, Mein Problem war, dass es immer wieder vorkam, dass ich mit jemandem zusammen war oder jemanden gedatet habe, aber dann trotzdem weitere Personen als sehr anziehend und interessant empfand. Zudem habe ich sowieso nie verstanden, was daran schlecht sein soll, wenn man mehr als eine Person gern hat. Man muss also selbst entscheiden, ob man in der Lage ist, mehrere Menschen zu lieben. Und ob man bereit dazu ist, die Arbeit einer Beziehung auch in eine andere zu stecken. Und viel wichtiger ist die Frage, kann man eigentlich damit umgehen, wenn auch der Partner jemand anderen liebt? Polyamorie bedeutet vor allen Dingen eins, absolute Ehrlichkeit. Das bedeutet auch, dass alle Beteiligten wissen, wer an diesem Beziehungskonzept teilhat und was sie miteinander machen. Das erzeugt nicht selten ein Gefühl von Eifersucht. Wie kann man damit umgehen? Jasmin, eine weitere unserer Interviewpartnerin, meint dazu, Selbstreflexion ist eine sehr positive Erfahrung für mich. Zu lernen, mit Eifersucht konstruktiv umzugehen, ist wohl der spannendste Teil daran. Positiv an diesem Beziehungskonzept ist, dass man sich so selbst besser kennenlernt. Wie in jeder Beziehung ist es auch bei Polyamorie wichtig, sich selbst den Raum zu geben, zu fühlen, wann man genug hat. Und das auch offen zu äußern. Wenn ihr von vornherein ein starkes Problem mit Eifersucht in eurer Beziehung habt, ist Polyamorie wahrscheinlich nicht das Richtige für euch. Ihr solltet euch auch nicht auf dieses Experiment einlassen, nur weil euer Partner das möchte und ihr ihn nicht verlieren wollt. Das geht garantiert nach hinten los. Polyamorie ist schließlich kein Freifahrtsschein. So aufregend die Liebe zu vielen Menschen auch ist, so viel Arbeit bringt sie auch mit sich. Man ist für mehr als nur eine Person verantwortlich und jede trägt ihre eigenen Wünsche, Anforderungen und Sorgen. Nicht jeder geht offen mit seiner Polyamorie um. Zum einen ist es ein sehr privates Thema und zum anderen in unserer Gesellschaft immer noch ein gewisses Tabu. Wenn ihr trotzdem Menschen kennenlernen wollt, die sich für Polyamorie interessieren, dann habe ich euch unten in der Infobox mal eine Gruppe mit über 2000 Mitgliedern verlinkt. Dort könnt ihr neue Kontakte knüpfen und euch austauschen. Außerdem findet ihr dort unten auch den Link zu unserem Interview auf dem Blog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch diesen Kanal für noch mehr Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!